Ja, bevor es losgeht, ist hier einmal der Maurice aus dem Schnitt. Das Set ist bereits geöffnet, das Video ist abgedreht, aber leider ist eine Datei beschädigt, denn sowohl mein Ton als auch meine Facecam ist nicht zu retten. Bedeutet, wir haben hier keine Facecam und der Ton ist auch nicht so gut wie sonst. Tut mir wirklich leid, aber anders geht es leider nicht. Und jetzt hoffe ich dennoch, dass ihr sehr viel Spaß habt bei den Opening. So Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes, denn wir haben Brothers of Legend hier live vor uns. Und ja, wir dürfen uns wieder pre-Release öffnen. Vielen, vielen Dank nochmal an Konami hier. Und es sieht erstmal ähm, sehr, sehr schön aus. Also ich muss sagen, die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Und ähm, ja, was erwartet uns hier? Hier ist einiges drin. Fünf Karten pro Pack klingt jetzt erstmal wenig, aber. Hier sind nur Secret-Rares und Ultra-Rares drin, was sehr, sehr geil ist und sieht sehr, sehr cool aus. 24 Packs. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, es gibt hier einige Karten, die ich hier draus gerne hätte und worüber wir auch reden wollen vor allen Dingen. Aber wir gucken uns das einfach mal Stück für Stück an. Wir machen es erstmal mal auf. Gucken uns das an. Oh, ein Silber. Also so leicht, so einen leichten Silber-Effekt. Oh, hübsch, hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Gefällt mir jetzt sehr, sehr gut auf jeden Fall. So, gehen wir hier durch und ja, hier. Erstmal schön unsere 12. Wir gehen hier mal ein bisschen näher und gucken uns dann an, was wir jetzt ziehen. Ich weiß über das Set nicht so viel. Es ist noch nicht so viel bekannt äh, zum Zeitpunkt Aufnahme dieses Videos. Und uh, wir fangen gleich an. Und wir sehen hier gleich: ähm, Straße zum Sternlicht. Okay, wusste ich nicht, dass die hier drin ist, zum Beispiel. Sehr, sehr nice. Ähm, coole Karte. Sieht auch wieder ab und an Place, kommt sehr überraschend, ist eine sehr, sehr coole Karte. Uh, Kaiju. Haben wir Kaiju Prince drin? Uh, oh, oh. das ist ein ultra -Wear. Ey Leute, alles ultra ist ne? Mega hübsch. Mega hübsch. Uh, Kuribar. hier gibt es neue Kuribos drin. Sehr hübsch. Und uh, gleich neues Reptil. Secret Rare. Wie gesagt, hier sind immer Rares und Secret Rares drin. Sehr, sehr, sehr nett. Ähm, mir gefällt so was. Übel ist. Also. Man wird einfach immer belohnt. Man kriegt immer... Oh, Eidos? Eidos? Ich wusste nicht, dass Eidos hier drin ist. Hä? Wie cool ist das denn einfach? Eidos? Okay. Uh, okay, Inferno. Äh, ich meinte, Infonoid ist hier definitiv drin. Oh, nice in Ultraware. Fünf Sterne-Dämmerung. Oh yeah. Das ist, glaube ich, die... Ja, das ist die... <lacht> oh man, das ist die Karte, die euch alle... Kuribos aus dem Deckholes bzw. verschiedenen Namigen. Sehr, sehr coole Karte. Sehr nice. Und, uh, Schlummer. Alter, bisher. Oh ja! Künstlergruppe Kuribo. Äh, nee, ja, also, ihr wisst, was ich meine. Hübsch. War auch ein Adventskalender drin. Sehr coole Karte. Ähm, sieht sehr hübsch aus, nochmal hier in Secret Rare. Uh, Nummer und Schutz Okay, nochmal Ähm, kenne ich jetzt gar nicht. Ähm. Konterfalle, wenn ein Zauberer Feindkarte einen Moment zu effektiviert ist, solange ein Nummer X sieht so gut ist. Ah lol, ein Negate! Wie cool, ja. sehr praktisch. Falls eine oder mehr Momente kontrollierst durch Kampf und einen Karteneffekt zerstört werden, solange diese Karte in deiner Friedhof befindet, du kannst diese Gesetze, aber verbanne sie. Ah, cool, du kannst sie sogar setzen. Nett, nett. Mmh. Phantom Knight. Phantomritter, hier nochmal ein Reprint drin. Sehr cool. Sechsel. Puppenstube, das ist sehr, sehr cool. Äh, viele wissen gar nicht, äh, womit das zu tun hat. Aber, ähm, ja, hier ist einfach Support. drin Und uff. Alter, das ist so hübsch. Alter, Secret-Rare-Effekt, so hübsch. So, so hübsch. Also, ihr seht, ähm, ich will ja gar nicht irgendwie äh, durchrushen, weil irgendwie jede Karte ein... Oh, Pinguin-Schwert, neue Karte, Support für Pinguin. Nett. Aufzieh, Arsenal, auch eine gute Karte. Aber natürlich, ähm, ja, schon ein bisschen älter. Uh, Vertrag des Schicksals mit Utopia. Nett. Uh, Seelenbild das Tor. Ich finde es interessant, dass äh, Z1 ähm, einfach quasi Support bekommen hat. Sehr cool. Und, oh ja, Doppeldecker. Da haben wir, ja, hier bekommen wir nämlich äh, den Support für das Deckthema. Finde ich cool. Wird wohl ein kompletter Arc geteilt. Ähm, am Anfang kamen immer nur so einzelne raus und einzelne Namen. Da dachte man sich so gefühlt, okay, ähm, einfach nur einzelne Namen. Aber jetzt hier, Meisterspiegel. wenn dein Fischmonster Schuhe viele niedriger, dein Friedhof du kannst Äh, warte dann. Dann kannst du deiner Hand ein Monster mit derselben Grundnamen wie das Spezialbeschwung Monster von deinem Deck hinzufügen. Du kannst nur ein Pro-Spielzug nutzen. Super Strong Card für Wasser. Und da sind wir schon beim Thema. Hier sind Fisch- bzw. Wassersupport-Karten drin. Richtig, richtig gute. Fossile Grabung? Was? Was? Wir kriegen, wir kriegen einfach fossile Ausgrabung zum Reprint? Was? Hä? Okay, krass. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Äh, und? Seelen der Magie! Hier ist Seelen der Magie drin. Ich wusste das nicht. Seelen der Magie in Secret Rare. Seelen der Magie in Secret Rare. Ist das... Ist das hübsch. Ist. Ich wusste es nicht. Ich... Oh mein Gott, Seelen der Magie. So gut. So gut. Okay, Seelen der Magie. Seelen der Magie heißt sie gar nicht. Seelen der Magie heißt die. Magier heißt die. Was, was erzähle ich? Oh mein Gott, nächstes Highlight. Oh mein Gott, ich komme komm nicht mit klar. Seelen der Magie. Super coole Karte. Verlockung der Finsternis. Alter, also ich muss... Ich, also das ist für mich halt Highlight. Also das ist schon übelstes Highlight für mich. Ähm, und Verlockung für die Finsternis. Sternschnuppendrache ist hier auch drin. Okay, krass. Äh, ah ja, genau. Äh, hier kommt noch Support raus äh, für äh, Utopia. Stimmt ja, also Utopia-Karten. Ne? Äh, Dr. D. Zwischen Schicksalshelden. Ähm, ja, ist, ist, ist ganz nett. Und, uh, also Artwork-Technisch und Glitzer. Es, es ist so schön. Oh, es ist hübsch. Es ist so, so hübsch. Ähm, ja, krass. Alter, Seelen der Magier. <lacht> Was ist das? Was ist das? Oh! Okay, das ist richtig gut. Das ist auch richtig gut. Okay, ist eine Ultra-Wear. Ähm, richtig gut. Diese hier könnt ihr nämlich spezial beschwören, wenn ihr ein Wassermonster äh, Wasser Wasser kontrolliert. Und dann könnt ihr direkt Exit Place gehen. Das heißt, mit ihr habt ihr Instant äh, Exit äh, Rang 4. Und hier kommt ein richtig gutes Rang 4 Exit raus. K ziehen wir hoffentlich noch. Äh, Kaijus, finde ich auch cool, dass die hier ähm, ultra -Wear Print drin Rotäugige Fusion? Okay, das habe ich nicht erwartet. Das ist... Äh Krass. Okay, Highlight. Beatrice in UltraWare. Beatrice in UltraWare. Okay, krass. Und. Alter Geist. Alter Geist. Alter Geist. Das ist doch auch. Ähm, das ist doch nice. Hier auch drin. Ähm, wusste. Also, Alter Geist. Okay, packen wir äh, Tipp raus. Alter. <lacht> okay. Ähm, ist, ist, ist, ist, is, is, ich sag mal so, ne, es ist äh, ganz anders als erwartet. Ähm, Krass, krass, krass, krass. Äh, können Sie bitte hier ähm, scharf stellen? Das wäre sehr nett. Oh, Astratopia. Auch sehr schick. Und, uh, ZS utopischerweise. Boah. Also, ey, ich liebe den Secret-Effekt einfach. Alter, alter. Sehen der Magier jetzt einfach mein Highlight. Äh, will ich haben. Ähm, hier ist auch übrigens äh, Droplet drin. Ähm, hätte ich auch sehr, sehr gerne natürlich. Okay. Nummer 39 Utopia. Was? Alternatives Artwork. Lol. Einfach alternatives Artwork. Kuriboge. Oh, was? Der ist ja auch als Reprint drin. Böser Held. Zu gut. Zu gut. Oh mein Gott. Okay, das ist jetzt mal... Ich, ich, ich, Hin und weg. Hin und weg. Blumenritter? Ich, ich ist hier drin? Was? Okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass hier äh, Blumenritterkarten drin sind. Äh, Schlammer. Oh, auch einfach sehr gute Karte. Äh, ja, Käfer. Ja, oh, ganz nett. Und Utopia 99, Utopia Drachen. Boah, wow, das natürlich auch. Oh mein Gott. Das schon. Das auch. Warte, die kann. Du kannst zwei Materialien von dieser Karte abhängen. Beschwörer in Nummernmonsters, äh, das eine Zahl zwischen 1 und 100. Und, äh, in seinem Namen hat, als Spezialbeschwörung von deinem Extra Deck, du kannst die gerade als Exitbeschwörung behandeln. Wenn die Spielzeug die dieser Effekt aktiviert wird, können andere Monster, die kontrollierst, nicht direkt angreifen. Zusätzlich kannst du keine Spezialbeschwörung von Extra Deck durchführen, außer von Exitmonstern. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff verliert du kannst die ATK, das Monster des Gegners zu Null ändern. Du kannst jeden Effekt von den einen pro zu nutzen. Ey, das ist so gut. Das ist eigentlich der Gegenpack zu, ähm, den Drachen. Wow, nice. Gute Karte, gute Karte. Uh, Hai, Karten. Oh mein Gott. Hai Karten sind ja auch drin. Passt natürlich super. Ich habe ja gesagt, ich kommt Wasser und Fisch Support drin. Ähm, ist sehr, sehr cool. Kuribo aufzieh, Kaiju und Altergeist. es. Link 4. Okay, Leute, ich lese vor. Zwei Altergeist-Monster. Während der Battle Phase, Quick Effect. Du kannst ein anderes Monster als Luda anbieten. Diese Karte hält ATK in Höhe der ATK distribut beschworenen, beschworenen, angebotene Monster. Auf, im Spielfeld. Ja, heißt 2-8, äh, dann wird sie natürlich noch stärker. Zusätzlich, wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, du kannst ein Monster zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Und falls du dies tust, kann diese Karte sofort ein 2 Angriff durchführen. Also, OTK-Potenzial. Ähm, falls diese Karte zerstört wird, kannst du stattdessen ein Monster von den Friedhof verbannen. Toll, Das war's, Punkt. Äh, du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spiel zu verwenden. Protection-Effekt, OTK-Potenzial. Die Karte ist super für alter Geist. Fehlt dem Deck, halt also übelst noch die Karte eben, um halt eben ein OTK zu machen. Weil genug ATK hat das Monster selber, kann dann angreifen und äh, der Nächste, wir haben bald alle zusammen, das ist ziemlich, ziemlich cool, ähm, zweite Karte und alter Geist, noch mehr ich, ich werde. Wenn ein alter Geist Link-Monster als ein Link-Beschworen auf dem Spielfeldseite beschworen wird, außer wenn das Step, -Step kannst du ein anderes Link-Monster auf dem Spielfeld wählen, beschwore die Karate Spezialbeschworen von deiner Hand in der Zone, auf das gewählte Ziel. Zusätzlich wird das Monster für den Rest des Spiels als altergeist bundle du kannst den Effekt von ihnen nur einmal pro Spiel zu überwenden. Super gute Karte. Und mir fällt gerade auf, wenn wir jetzt hier schon anfangen, äh, Altergeist-Karten hier erfolgreich vorzulesen, dann würde ich sagen, gucken wir uns natürlich auch noch mal äh, die Altergeist-Karte äh, am Anfang an. Dann wären wir ja noch eine Altergeist-Karte gezogen. Wenn ich sie denn jetzt äh, finden würde... Ich finde sie nicht. Das ist jetzt natürlich äh, nicht so gut. Hä? Wo ist sie verschwunden? Oder noch einmal durchgehen? Sonst machen wir ein nächstes Pack. Ähm, wenn, wenn ich einfach das nicht finde. Das war von Nobel. Hä? Äh, das war von Neud, meinte ich. Wo ist denn die Altergeistkarte hin? Hä? Das ist ja... Ach krass, die ist hier unter, ne? Nee. Doch, da! Ich dachte schon, sie ist weg. Ähm, falls ein Alltag Monster, das du kontrollierst, als Linkmaterial für ein Alltag Monster verwendet wird, kann auch diese Karte von deiner Hand als Material verwendet werden. Was natürlich sehr, sehr praktisch es ist, einfach um höhere Links zu kommen. Wie gesagt, wie zum Beispiel auf das Link 4 Monster. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, du kannst den Effekt von ihnen nur einmal pro Spiel zu verwenden. Ist klar. Falls ein altergeist als monster als Linkmaterialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, solange diese Karte in der Friedhof befindet, außer wenn du die Stem ähm, du kannst du diese Karte deiner Hand hinzufügen. Auch sehr, sehr cool. Nett, nett, nett. Ja, das war die erste Hälfte und ich bin hin und weg. Also wirklich hin und weg und wir machen weiter, äh, weil es ist ja, ist ja krass. Oh, Idee auch, Idee auch. ein Fossile Ausgabe und Zweite, sehr cool, weil äh, Playset Incoming und oh Astral-Kuribo. Alter, ah, ja. okay, das ist das, das ist mein Highlight-Kuribo hier. Das ist mein Highlight-Kuribo, definitiv draus. Treten, der definitiv. Ähm, Gerätewesen kommt hier ebenfalls äh, drin sind die halt drin und oh, doppelt, will ich doch mal schön, super schön, super, super geil. Also, mir gefällt das Set sehr gut. Aber ich würde jetzt gerne noch ähm, Droplets ziehen, äh, verbotene Tropfen hätte ich dann doch gerne. Oh, der Kuribo, der klassische Kuribo, einfach mal uh, der Level 5er, der sehr, sehr wichtig ist für das Deck thema Ja, natürlich multiplizieren und alter, das ist eine Preiskarte. Ich, mal, ich Einfach hier so drin. Let's go. Wie geil. Ja, das ist sau so gut. Das ist einfach das nochmal kaiju ähm, Edler Ritter, Speerträger. Hä? Okay. Ähm, ach, auch oh, für Blumen, für Blumen. Für wieder für, für Blumenthema. Hä, ja, Das ist ja... Oh mein Gott. Und ich habe ihn gezogen. Ja, Kraken. Krakenkarte. Das ist eins der beiden Exits. Ich hoffe, wir ziehen das Zweite. Denn sonst kann ich gar nicht so genau erklären, was das kann. Denn das alleine ist nicht so stark. Aber mit dem anderen zusammen ist das ein sehr, sehr starker First Turn. Denn ihr könnt dann einmal schießen und wenn euer Monster zerstört wird, dürft ihr zwei weitere Male einfach Monster zerstören. Das heißt, mit ihr und den anderen könnt ihr halt drei Monster des Gegners in äh, zerstören. Super gute Karte. Ich hoffe, ich ziehe das Gegenstück noch. Ähm, und ich hoffe noch auf eine ganz bestimmte Falle, die ich ebenfalls ziehen möchte. Äh, oh, oh, ich jetzt bin ich jetzt zu schnell hier. Oh, nochmal, auch. Also, naja, ich, ich bin kein infoneut von spieler aber nice, dass wir hier drin sind. Reprint ist auf jeden Fall da. So, weiter geht's. Utopia mit alter Artwork, Artwork. Auch sehr interessant, dass sie hier drin ist. Woo, schick. Normaler High und Großvater Demon. Oh, cool. Wie gesagt, das ist halt Support äh, für das Doll-Thema quasi. Aber... Wir machen weiter. Nochmal Corivo, Gerätewesen. Eisspiegel, auch wieder. Hier Wassersupport. wäre ebenfalls natürlich gut. Was? Seele ist hier drin. Aufgegebene Seele. Ich. Es überrascht mich. Wie gesagt, Leute, ne? Ich, ich kenne hier nicht alle Karten draus und ich werde immer wieder. Hallo, die Scharfstellen. Immer wieder überrascht. Alter, Highlight. Ja, ich sag das die ganze Zeit. Irgendwie, irgendwie fällt es weg hier so. Wenn ich. Beatriz... Boah. Beatrice, zu, zu gut. Einfach Red-Eyes-Fusion. Noch eine rote fusion Nice, nice. Und was ist das? Ich kenne die Karte nicht. Ich muss lesen. Okay, also <lacht> einfach hier ähm, fix und fertig. Ein Lichtkriegermonster monster und ein Un äh, ungeheuer -Manz. Okay, okay Pro-Spielzug, während dein Spielzug, wenn dein Gegner einen Feinkart aktiviert. Schnelleffekt, du kannst die Aktivierung annullieren und falls du dies tust, setze... Die Karte. Okay, nett erstmal. Du kannst jeden der davon von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Während jeder Mainphase du kannst ein Monster der Stufe 2 oder niedriger Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof verschwören. Okay, ist schon mal nett, schon mal nett. Ähm, sechs Sterne übrigens, äh, ist auch ganz nett, natürlich. Ähm, und dann auch, du kannst ein Monster der Stufe 2 oder niedriger Spezialbeschwörung von deiner Hand, äh, Hand oder Friedhof beschwören. Falls diese Karte als Synchro-Material für ein Windkriegermonster auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld zerstören. Die ist voll gut. Kann man einfach so zwischen äh, nett. Sehr gut. Noch vier Booster. Bitte lass mich noch die Falle ziehen. Oder äh, Droplet. Ich will, ich will die Falle. Oh, oh nein, ich habe die auch vergessen. Die ist ja auch drin. Oh, viel zu gut. Flügelbelohnung. Aber was für eine Belohnung. Und zwar, falls, du, äh, falls alle Monster, die du kontrollierst, gefühlte, ungeheuer Monster sind und du mindestens zwei Monster mit unterschiedlichen Grundnamen kontrollierst, dann zahlt ihr 600 Lebenspunkte, ziehen zwei Karten. Bam! Beste Karte. Viel zu gut, viel zu gut für viele verschiedene Decks. Weiter. Oh, ich will, ich will jetzt sie, ich, ich will so viel, aber, Oh mein Gott, oh mein Gott, ist nicht die Karte, die ich meinte. Aber, äh, Vogelschlag, super geile Karte äh, für die Liedervögel. Die Karte ist suchbar und sie negiert alle Effekte von allen offenen Monstern des Gegners. Jetzt denkt ihr euch, hä? Kann das Dark Ruler No More nicht auch? Genau, das kann die auch. Nur, dass der Gegner darauf reagieren darf. Das heißt, der Gegner muss den negieren. Oder das ganze Feld ist ebenfalls annulliert vom Gegner. Super gute Karte. Äh, einfach nur gut. Ähm, Top Karte. So. Aber wir erwarten noch. Da haben wir schon gezogen. Haben wir schon gezogen. Ähm, jetzt kommt. Ich will entweder äh, für verboten Tropfen ziehen. Oder die Feilenkarte. Bitte lass mich die Feinkarte ziehen. Lass mich bitte die Feinkarte ziehen. Lass mich. Die oh, nochmal der Drachen. Oh, das ist cool. Okay, also die Feinkarte, wenn eine super gute side karte Es geht um eine permanente Feinkarte, die sagt, du kannst die Eigenschaften, äh, Entschuldigung, den Typ vom Friedhof des Gegners ändern. Ist sehr, sehr cool. Ähm, aber hier, Alter, wir müssen noch mal durchgehen. Was ist das? Was ist das? Das ist ja alles unerwartet. So, und zwar einmal Vogelschlag, eine super gute Karte. Vögelbelohnung, super gute Karte. Fusionskarte, Red Eyes Fusion, unerwartet. Beatrice, unerwartet, komplett. Seele, überhaupt nicht erwartet. Äh, die war jedoch bekannt. Ähm, 89 ist hier drin. Warum? Also, wie geil. Wir haben leider nicht den anderen Kragen gezogen. Das ist schade. Hätte ich gerne gezogen, hätte ich dann noch gerne ein bisschen mehr zu gehabt. Kuribo, mein Lieblingskuribo. Alter Geist ebenfalls hier äh, diverse Karten. Die hat 99 auch sehr cool. Auch ein super Reprint. Was ist das? Das ist ja mal so krass. Ich frage mich, ob die, andere, ob die andere Karte, ob der andere böse Held ja auch drin ist. Wenn ja, boah, wie geil. Ja, Red Fusion äh, da und sehen der Magier. Zu hübsch. Aber Leute, mit dieser Karte würde ich mich dann verabschieden, denn es ist so geil. Ja, überraschend. Äh, ich bin komplett überrascht, bin einfach geflasht. Ähm, wie gesagt, ich kannte hier ja nicht wirklich viele Karten draus. Jetzt weiß ich mehr und bin, oh, ja, gefällt mir einfach. Ich bin super zufrieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt einfach mal sagen, war ich auch so überrascht, oder nicht? Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald.